Einen wunderschönen guten Morgen! Heute beginnt Tag Nummer 6. Wir sind in Martigny, haben jetzt übernachtet. Heute Nacht hat es richtig gepritscht, alles ist noch nass. Aber es wird nochmal mal richtig ein schöner Tag. Wieder gewittrig am Nachmittag, deswegen schauen wir uns mal vorankommen. Wir sind gerade noch am Einkaufen und dann geht's los. Jetzt wird's langsam ernst. Es steht dann der erste Offroad-Pass auf dem Programm. Noch nicht heute, heute geht's rauf nach La Folie. Und morgen wollen wir über den Grand Colferet. Wir Sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. Also in dem Sinne wieder viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt geht's richtig los. ist Wir sind im Val Fred. Wir sind absolut begeistert, jetzt auf gut 12 Meter. Der Verkehr hat deutlich nachgelassen. Es ist zwar noch was los, aber nicht viel. Und da geht es jetzt weiter. Traumhaft schön. Bonjour. Es ist echt spektakulär. Judith, wie geht's dir? <lacht> Bis jetzt gut, aber jetzt kommt die Steigung. Wenn man schon sieht, was auf ihn zukommt. Dafür ist die Landschaft der Traum. Äh, die ist gigantisch. Wahnsinn. Wir fahren hier Vollgas. Und dann sowas. Wir kommen langsam höher. Super schön, aber jetzt auch super heiß eine Sonne. Es geht weiter bergauf. Wir sind jetzt in Traillon auf 1450 Meter und das Panorama wird immer besser. Schmelzwasser hier stürzt sich ins Tal. Super, da hinten ist dann schon Ende von dem Talkessel und dann geht es auf Wanderwegen weiter. Wir sind angekommen im Mount Everest Base Camp. La Folie. Kleiner Scherz natürlich, aber hier geht es zu wie am Jahrmarkt. Die Aussicht ist natürlich wunderschön. Ringsrum die hohen Berge, aber hier sind auch Massen. Dieser Zeltplatz ist gigantisch. Überall hinter den Bäumen stehen irgendwelche Wohnmobile und wir sind ja im Bereich der Zelte und Wanderer. Also hier ist richtig was los. Aber jetzt hoffen wir trotzdem, dass heute Nacht alle ausreichend müde sind, dass dann Ruhe ist und die gut schlafen können. Aber jetzt werden wir dann erst unser Zelt fertig aufbauen. Unsere Ausrüstung trocken schon in der Sonne. Und wir freuen uns am Morgen auf einen frühen Start bei hoffentlich bestem Bergwetter. Und damit bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag Nummer 7. Judith ist schon am Zelt. Und packt zusammen. Wir haben schon gefrühstückt. Und so sieht es hier aus. Ein Riesenzeltlager aus diesem Zeltplatz. Aber wird wieder ein toller Tag heute. Da hinten wird schon hell. Mal gucken, wie die Sonne aufgeht. Dann sieht man ein bisschen mehr von den Bergen. Aber ist schon jetzt beeindruckend. Ja, und in der Richtung, da hinten irgendwo, wo jetzt oben noch Wolken hängen, da geht es dann weiter. Ich bin schon echt gespannt. So, mittlerweile ist die Sonne aufgegangen. Zumindest hinter dem Berg und es ist hell. Also wir sind in der Auffahrt zum Grand Colferet. Es ist wirklich super schön. Noch ist wenig los, es ist jetzt halb acht. Wir sind mal richtig früh losgekommen und äh, fahren hier durch so einen schönen Wald. So ein Licht, aber immer wieder Blick auf Gletscher. Es ist echt beeindruckend. Und noch geht es von der Steigung, man kann es gut fahren, sogar asphaltiert. Also mal sehen, wie lange es noch so geht die Schiebepassage beginnt. So sieht sie aus. Wirklich wunderschön. Darauf habe ich gewartet. Endlich das Schild. Jetzt ist Schluss mit Auto und sonstigem Verkehr. Bloß noch Fußgänger und Radfahrer. Jetzt wird es langsam ernst. Unser Weg führt uns hier rüber über den Bach und dann hier hoch. Und dann wird es wahrscheinlich zum Schieben losgehen. Wird ganz schön steil. Aber jetzt schauen wir mal. Je weiter noch kommen. mal ein paar Meter flach. jetzt wissen wir wo die ganzen Wanderer herkommen da ist die erste Hütte wir haben uns schon gewundert was für eine Aussicht ah, die Sonne tut richtig gut ist doch ganz schön frisch So um die 12 Grad So schön wie es ist, so anstrengend ist es auch. Es <laughs> kann dauern, hä? Huh? Wir sind umringt. <lacht> Die Kuh schreckt sich, aber sie bewegt sich keinen Meter. Hab leichten Respekt. Hu hu hu. ist der Call fast geschafft, was für ein Panorama, unfassbar schön, das könnte der Crancobain sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben es geschafft. Wir sind oben am Grand Colfret. Was für eine Aussicht. Das Wetter ist wirklich perfekt. Allerdings ist der Andrang hier wieder verrückt lauter Wanderergruppen. Wir werden hier nicht allzu lang verweilen. Da unter mir, genau in der Mitte bei der Wanderergruppe, ist das Passschild. Und jetzt sieht man diesen Ausblick hier auf, das, auf die Gletscher. Ist echt gigantisch. Hier unten sieht man auch den Weg. Den fahren wir dann runter. Und irgendwo da unten, am Beginn des Talbodens, ist das Refugio Elena, da kommen wir danach heraus, aber was für eine Aussicht. Da oben ist das Rifugio Elena. Wir haben es geschafft, sind jetzt unten raus aus dem Trailbereich. Judith, wie fandest du es denn? Gemischte <lacht> Gefühle letztendlich. Also die Ausblicke sind grandios. Es ist wirklich eine herrliche Landschaft. Aber es sind natürlich extrem viele Wanderer unterwegs und runter war es nicht wirklich zum Fahren, sondern eher zum Schieben und wenn man natürlich dann mit zig Wandergruppen da kollidiert, dann und nicht jeder ist so begeistert von Mountainbikes wie wir. Es <lacht> ist gerade wunderschön hier im Val Fred. Jetzt fahren wir Richtung Entrev, bzw. dann Courmayeur. Die Landschaft ist richtig dramatisch. Und hinter jeder Kurve schaut es wieder anders aus, also wirklich super. Wunder, wunderschön, wir genießen es gerade total. Ich zeige euch mal den Blick nach vorne, irre. Idee auf dem Zeltplatz und im Hintergrund wird schon immer dunkler, also es zieht ganz schön rum, es ist donnert und gewittert, in der anderen Richtung schon ganz schwarz. Mal sehen, ob wir trocken bleiben oder ob es gleich losschüttet. Jedenfalls, wir den Zeltplatz erreicht, war ein super Tag, toller Pass, anspruchsvolle Abfahrt, also wir haben ganz schön viel geschoben, weil es nicht fahrbar war, zumindest nicht für uns und vor allem nicht mit Gepäck, aber morgen machen wir mal ein bisschen gemütlicher, schauen wir mal, wie es morgen weitergeht und damit bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag Nummer 9 beginnt. Unsere achte Etappe. Gestern haben wir einen Tag Pause gemacht hier im Ostertal. Und jetzt fahren wir zurück ein bisschen wieder bergauf Richtung Curmayor. Das ist die Richtung da hinten, wo schon so schön die Sonne scheint, Richtung Berge. Und dann geht es nochmal offroad weiter. Ein Stück auf der Tour Mont-Blanc-Umrundung. Wir sind schon sehr gespannt. Col de Seine steht heute auf dem Programm sind 1600 Höhenmeter, einiges Aufraut davon. Also das wird ganz schön anstrengend. Aber jetzt freuen wir uns auf einen großartigen Tag. Und wir gucken, dass wir loskommen. Ist nämlich noch ganz schön frisch, hat bloß 15 Grad. Also, los geht's! Der Blick auf den Mont Blanc, heute mal ohne Wolken. Der Blick zurück ins Austertal. Jetzt sind wir am obersten Ende angelangt. Hier unten, Bildmitte, gerade in der Sonne liegt pré saint -Dillier. Letzter Talort, bevor es dann links hinten durch den Wald zum kleinen St. Bernard Pass hochgeht, aber den fahren wir heute nicht, der ist nicht asphaltiert, mit viel Verkehr. Und wir fahren in der Richtung weiter zum Mont Blanc. Hier gegenüber ist das Val Ferret, also das Ende, und diese wunderbar hässlichen Röhren hier ist der Beginn vom Mont Blanc Tunnel. Da geht er dann rein hier in den Berg. Und hier ist das Mont Blanc-Massiv. Wir fahren jetzt ins Val Veni. Man sieht gar nicht, dass es so steil bergauf geht, weil ich die Kamera nach oben drehen muss, weil es zu hoch ist, die Berge hier. Das ist echt super, super schön. Jetzt noch ein paar Kilometer und dann Schluss mit dem Verkehr. Zumindest für die Autos. Dann gibt es bloß noch für Wanderer und Mountainbiker, kann man weiterfahren oder schieben. Werden wir haben sehen. Der Einstieg oder Beginn vom Val Venig. Ein absoluter Irrse mit dem Verkehr. Eine Mini Straße, aber dichter Verkehr. Die Ausblicke sind wunderschön. Hier ist der Mont Blanc direkt vor uns. Was für eine imposante Erscheinung. Man sieht gar nicht, wie hoch das hier ist. Ich muss nach oben schwenken. Wow! Juhu! Der Verkehr ist auch weg. Da unten war eine Schranke. Feierabend. Jetzt sind wir nahezu allein unterwegs. Plus noch Wanderer und Radler. Was für ein Blick! Hier der Blick auf den Mont Blanc. Und der Weg geht jetzt hier links weiter. Bis zum Col de Seigne. super schön. Die letzten knapp, naja, 150 Höhenmeter haben es mal in sich, richtig steil. Aber was für ein Panorama. Echt ein Traum. Wir sind angekommen in Bourg en maurice auf dem Zeltplatz. Da hinten steht schon unser Zelt. War ein super Tag, eine tolle Tour, ein wahnsinniges Pass. Der la Seigne war wirklich super, anspruchsvoll. Also insofern, dass es einfach anstrengend war. Aber er war nicht schwer zum fahren, das war echt gut. Bergauf war es anstrengend zum Schieben, weil es teilweise relativ steil war. Zwar allerdings zum Schluss, aber ansonsten war es toll, landschaftlich absolut großartig. Der ja, Mont Blanc hat sich endlich mal gezeigt mit weißer Schneekappe, also wirklich traumhaft. Und jetzt sind wir hier wieder zurück im Verkehr, kommt es noch ein bisschen verloren vor, so ganz ungewohnt, nachdem wir so in der Natur unterwegs waren. Allerdings waren auch viele Wanderer unterwegs, also richtig was los gewesen. Und morgen soll es über den Col de Liséron weitergehen. Jetzt sind wir auch gespannt, was uns da erwartet, wie es Wetter wird, aber das soll laut Vorhersage super sein. Also, Perfektes Zeitfenster. Ja, das war schon wieder. Teil 2 ist vorbei, der Mont Blanc ist umrundet. Aber die Tour geht erst richtig los. Wir starten jetzt zu richtig hohen Pässen. Es geht rüber ins Piemont. Also freut euch auf tolle Bilder. Abonniert unseren Kanal und verpasst ab jetzt kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Servus.